Ja, herzlich willkommen zum nächsten Teil des Let's Play zu Detroit Become Human. Und ich werde mir einen Kommentar unter den Videos zu herzen nehmen und jetzt schon wieder während des Spiels auch kommentieren. Mal sehen, was mir dann am Ende, äh, am Schluss ähm, eher zusagt. Bin ich sehr gespannt. Doch jetzt erstmal steigen wir ein mit der nächsten Szene. Ich bin gespannt, an welcher Stelle wir wieder ins Spiel kommen. Ja, das ist Kara, Luther und Alice. Hier zusammen äh, mit Rose. Wir haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Und die Lage gut. eskaliert hier im Wesentlichen wir sind fast da. bereits. Und wir sind noch nicht sehr viel weiter an der Grenze. Aber wir haben gesehen, dass die Beziehung zwischen Kara Luther und Alice, sich sehr stabilisiert und wir hier eine kleine Familie vor uns sehen. Jetzt versuche ich hier mal, was ich hier noch machen kann. Ah, Play Media. ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte zwei Drittel ihrer Truppen verloren. Wie wär's jetzt mit etwas Musik? Naja, kann man machen, aber die Informationen hätten mich schon noch gereizt. Also offensichtlich haben wir jetzt hier eine, eine Situation, in der alle Androiden zusammen ähm, gepfercht werden und aus dem öffentlichen Leben entfernt werden. Und haben gerade an der Straße eine Exekution des Androiden gesehen, der sich auf der Straße aufgehalten hat. Also, das wird hier langsam kreuzgefährlich. Wo bringt Rose uns jetzt hin? Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Markus, er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel, aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Kleines Teil am Rande. Man sieht die Ausatmluft bei Rose natürlich. Seid vorsichtig. In der Kälte. Bei Alice nicht. Ja, sie <lacht> auch bei Carol Luther natürlich nicht. Sehr schönes Detail hier. Na los, Leute. Und ob ich sie nochmal wiedersehe. Rose. Die gute Seele. Gut. Wir müssen einen Bus kriegen. Finde Jericho. Da ist der Tanker. Hui. Ja, Connor hat sich mit Informationen versorgt und auch er findet jetzt den Weg nach Jericho. Genau auf demselben Weg, wie ihn Markus gefunden hat. Nachdem wir jetzt zuletzt die Asservatenkammer untersucht haben. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, zu welchem Zweck er dort ist. Jedenfalls hat er sich äh, anders gekleidet. Und er ist ohne Henk unterwegs. Hm. Sehr viel Walking sind jetzt hier wieder. Ich hoffe, dass ich mich richtig entschieden habe. Okay. Androiden Headquarter hier. Und das Ganze, die Parallelen zu, zu Zion äh, Matrix werden immer offensichtlicher. Und dann kam die Polizei und äh, uns feuerte. Ich weiß, es sind nur Maschinen, aber sie, sie sehen aus wie Menschen, Menschen, die frei sein wollen. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Artes zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Okay. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben, doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Ja, das ist doch wenigstens etwas. Aber was man auch gesehen hat, dass die öffentliche Meinung auf unserer Seite ist. Also auf Seite der Androiden. <lacht> ich falle hier schon selbst auf die Narrative des Spiels ein. Okay, suche einmal einen Platz für Alice. Ja, wir halten mit aller, mit aller Macht fest an dem Glauben, dass, das, dass Alice ein Mädchen sei. Aber ah, vielleicht gibt es ja Spieler, die bisher nicht gesehen haben, dass Alice ein Android ist. Das kann ich mir auch schlechterdings nicht vorstellen. Die Anzeichen sind zu offensichtlich. Aber, um das vielleicht auch mal so zu sagen... Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Vielleicht geht es nicht darum, aufzudecken, dass Alice ein Android ist, sondern vielleicht geht es darum zu erkennen, dass Kara... Mensch sein möchte. Bleib bei ihr. Also, es vollkommen irrelevant ist, der Bus fährt in welchen Status Alice hat. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Sie verdrängt. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Aber wenigstens konsequent. Okay. Was wird das jetzt der hier? Was jetzt hier der Konfrontation Demokratie mit. Mussten sich die aus was den Sie Weg können mich erkennen, das stimmt. das stimmt. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Es ist gut möglich, dass die russische Armee 10, mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz. So, wo ist Markus? Ja, also noch ist unklar, was Connor hier eigentlich macht. Also ich habe ihn jetzt konsequent in Richtung Abweichter getrennt. Ich hoffe, dass wie das Spiel die Option lässt, Abweichler zu werden. Verhalte dich unauffällig. Oh, schau mal. Okay. Da werden die Körperteile reproduziert. Das Orakel zumindest lässt den Hack offen. So, finde Markus. Sie ist jetzt auch nicht schlau. Gut, dann gehen wir mal dahinter zu. Die Behörden verlangen eine sofortige Aufnahme. Wir müssen alle anbieten an das nächste Polizeirevier ohne die nächste Polizei. So, nicht habe viele unter mir. Da hast du Markus. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als zwei Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten sie, greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Hm. Sie braucht mich. Und du brauchst Und sie. Ich brauche sie. Genau, das ist der Punkt. So einfach ist das. Das ist der Punkt, Kara. Ah, ja, das halte ich nicht für sehr glaubwürdig. da haben wir die, genau, da haben wir die Broschüre, um, die in Todshaus heruntergefallen ist. Ach, Ludwig. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Wie viele von euch werden in Kanada ankommen? Ach, ich will es nicht sehen. Ich will es einfach nicht sehen. Ah. Okay. Also wird hier tatsächlich als Verdrängung auserzählt. Ähm. Was ich jetzt nicht zwingend sehr plausibel finde, aber egal, so ist das Spiel. Das hätte man ein bisschen geschickter machen können. Kara, stimmt irgendwas nicht? Zusammen. stimmt's, Kara? Ja. Sag doch sowas nicht. Für immer. Ich wünsche mir so, dass es das gut geht. Ich ich weiß die großen Dramen. Ach und Luther. Die großen Dramen sind natürlich die wichtigen Erzählungen, an die man glaubt und an, die, an denen man dranbleibt, die in Erinnerung bleiben, aber so ein Happy End nach all dem Elend wäre auch nicht verkehrt für die drei. North, Simon, Marcus, Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Entschlossen wir und gerecht. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Das war doch dein Punkt, Josh. Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Hoi. Dialog. Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein. Das passt ja wieder nicht. So Ach, war Mal das Gespräch. Tut mir nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Simon ist die Seele der Gemeinschaft. Sie wie sehr Sie uns Finde die richtigen Worte, dann hören Sie zu. Und North, was ist mit ihr? Nachdenklich Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Krass. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Und wie funktionieren deine Sensoren? In dem radioaktiven Fallout? Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen mit... Aber nimm ihr das Ding bitte ab. Ich hoffe, du hast recht. Nimm ihr den Zünder ab. Bitte, bitte, bitte. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass ich... Froh bin, dich zu kennen. Da bin ich ja sehr froh, dass sich die Option jetzt doch noch ergibt, obwohl wir beide natürlich darauf zugelaufen sind. Ich gehe zu den anderen. Es ist eine sehr schöne Entwicklung. Aber bitte nehmt ihr den Zünder ab. Bitte, bitte, bitte. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Himmels Willen. Also das würde mich echt interessieren, ob das Spiel diese Option auserzählt. Also wir springen mal äh, Detroit. Vielleicht im Zusammenhang mit einer Revolution, mit dem revolutionären Hintergrund, wenn man North gefolgt wäre. O'Connor. Bericht. Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Markus. Wir brauchen ihn lebend. Das ist natürlich beängstigend. Also, wenn man. Wenn es immer eine. Die Möglichkeit zur Intervention gibt. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Das zweite Mal, dass Connor die Möglichkeit hat, nichts zu sagen. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Oh. Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt oder ein lebendes Wesen? das Verstand hat ich glaube es ist an der zeit dass du dir diese frage stellst. Das ist schon längst passiert Markus. entscheide dich jetzt ich werde abweichler da habe ich sehr drauf gewartet da habe ich wirklich sehr drauf gewartet da ist meine ehemalige anweisung halte Markus auf Ein letztes Leben wohl zu Amanda. Sie werden Jericho angreifen. Was? Ja, das ist jetzt natürlich die, die logische Konsequenz. Ähm, daraus, dass Amanda weiß, wo ist. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Kara hat auch die Intuition zu gehen. Ja, gut, die gehen ja mit voller Luftangriffe, Militär, Panzer und das FBI. Perkins, hat in der Falle. Sie kommen! Das muss ein Ausgang sein. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Verdammt. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen, komm. Geh und hilf den anderen, ich komme später nach. Marcus. Es dauert nicht lang. Zeit für Helden. North. Das hast du doch die ganze Zeit gewollt. Jetzt ist sie kommen. <lacht> Jetzt kann sie nicht, äh... Da sie ihn dann doch liebt. Ja, hoffentlich geht es gut. Ich sehe mich hier schon im Quicktime-Event schadern. Okay. Oh Gott, oh Gott. Sie schafft es nicht. Das ist das Ende von Jericho. Du unser Volk, Markus. Komm, lauf. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette ehrlich! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Wir helfen ihm. Was machst du? Ich lasse dich nicht hier. Kara, nein. tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommen. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komme klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, loser Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. passt gut auf euch auf. Ja, hoffentlich sehe ich dich wieder, loser Ich mach die Tür nicht auf. Wir sind tot, wenn wir aufmachen. Ich mach mich auf. Das war zu viel verlangt. mag falsch gewesen sein, auch das war zu so viel. Das wird schon klappen. Markus, du hast uns gerettet. Weg hier! Schnell! Ach oh, nee. Eingreifen. Aber Josh könnte sich auch mal bewegen, ey. Schnell, hier lang, such noch, ich komme nach. Ein Ausgang, geschafft, Ellis. Und jetzt lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. lauf. Stellen. komm. Runter. Beweg dich nicht. Oh. Ich hab's nicht ausgehalten. Loser. Du bist die außergewöhnlichste Person, die ich kenne. Ich war eine Maschine. Durch dich bekam ich eine Familie. Was gut auf, aufgaben. wäre noch am Leben, wenn ich mich nicht bewegt hätte. Das probiere ich in dem Nachgang, in dem, wenn ich die Kapitel noch mal separat und noch mal aus. Das, das finde ich nicht gut. Ich hätte mich gern zusammen über die Grenze gebracht. Okay. Markus ist am Zünder. Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Die sind doch bestimmt so mit Technik vollgestopft, dass sofort an eine Zentraleinheit gemeldet wird. Mann, das sind jetzt viele. an eine Zentraleinheit gemeldet wird, sobald hier gekämpft, geschossen ähm, oder irgendwas wird. Das ist nicht so ganz plausibel, aber folgte dem klassischen Actionfilm und äh, Heldenszenario. Okay, Markus hat den Zünder jetzt aktiviert. Hoch. Wir müssen hier Wir sind weg. alle noch zusammen. Und lauf, komm, lauf, lauf, lauf. Kriegt Time. Schwimmen. Ah. Es ist zu spät, Markus. Wir können nichts mehr für Sie tun. Wir müssen weg. Holen Sie natürlich. Markus also auf Connor verstößen freilich gegen die Robotergesetze und töten Menschen. Ist übrigens hier das erste Mal, dass sie das tun, um sich selbst zu schützen. Und 1, zwei, drei, vier, alle raus. Ah. Für einen Höllenritt. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt sollen evakuieren An alle Einheiten: Sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Puh. Was für eine Mission? Connor am Scheideweg. Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich ganz gut. Oh, Kara. Kara und, und Marcus. Ah, das schaue ich mir jetzt nicht alles durch. Na, ah, aber alle sind geflohen, ja. Mit allen Leuten ist Marcus geflohen. Wäre ähm, ja, toll, dass wir das geschafft haben, irgendwie. Und Simon, George, North und Connor. Ja, das, ich glaube, das hätte schlechter laufen können, wenn das Spiel hier das explizit drauf anlegt. Um, und intuitiv scheine ich mich richtig entschieden zu haben. Und habe auch nicht zu viele Fehler gemacht. Jetzt schauen wir uns noch Connor schnell an. oder oh, da haben wir relativ wenig gesehen. Und einen Sprengstoff gefunden. Wir haben Lucy getroffen. Wir sind Abweichler geworden. Und, hui, da haben wir nicht, oh, oh, oh, oh. da haben wir aber viel nicht gesehen. Okay, dann schauen wir noch Kara schnell an. Wir ja, äh, mich interessiert jetzt vor allen Dingen Luther noch zum Schluss. Was da ist. Wir helfen Loser. Tür verschlossen lassen. Ja. Ach, damit muss ich leben. Wir fliehen. So, wie geht's hier weiter? Schießen auf die Menge, stellen uns tot, das passt noch. Die Soldaten kommen näher und ah, es hätte beides dazu führen können, dass Luther stirbt. Aber ich hätte mich auch stellen können und dann hätte Luther vielleicht überlebt. Ja, das ist ein Punkt, den würde ich gerne nochmal spielen, also nachdem ich das Spiel beendet habe. Um, denn wegen so einer singulären Entscheidung hier in der Stresssituation, um, die mal gut gehen kann und mal nicht, mit einer 50-50 Chance um, verliere ich hier einen Charakter, der mir sehr wichtig ist. Und das würde ich ganz ungern auf mir sitzen lassen. Ja, was jetzt man jetzt hier gesehen hat, das war eine deutlich actionlastigere Sequenz als die Sequenzen, die wir jetzt zum Schluss gespielt haben. Uh, zwar auch mit Dialoganteilen, die einiges offenbaren. Im Zentrum stehen natürlich die Dialoge zwischen Kara und Marcus, Kara und Luther über Alice und zwischen Connor und Marcus, die hier einiges davon ähm, preisgeben, wie die Konzeptualisierung von Mensch und Maschine auf dieser Seite gedacht wird. Auch ähm, interessant die Schnittstelle oder das Band zu Amanda, das hier schlussendlich komplett durchschnitten wird und diese, äh, diese, das Connor abweichler wird, auf das wir die ganze Zeit zugearbeitet haben, sorgt sofort dafür, dass hier militärisch interveniert wird. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht, ähm, denke aber, dass wir uns hier tatsächlich jetzt ins Endgame bewegen und nach dieser Flucht von Jericho vor allen Dingen zusehen müssen, dass wir viele der Charaktere, die wir hier in diesem Spiel kennengelernt haben, heil ans Ende oder zumindest über die Grenze bringen irgendwie. Und schlussendlich dürfte entscheidend sein, wie sich das Verhältnis zwischen Marcus, Connor und North entwickelt. Darauf bin ich sehr gespannt. Und ob wir Kemsky und Hank noch einmal sehen. Also, man darf gespannt sein und deshalb bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr und seid wieder dabei und mal sehen, wie viel Spiel noch auf uns wartet. Bis dahin.